Ich habe das Gefühl, ich kann das nicht. Bei dir sieht es so leicht aus, aber für mich ist das nichts. Ich schaffe das nie. Egal, was ich mir vornehme, ich kann das nicht erreichen. Es ist zu schwer für mich. Hast du auch diese Glaubenssätze in deinem Kopf? Heute möchte ich mit dir darüber sprechen. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist auf meinem Kanal. Es ist wieder Donnerstagabend und es ist Zeit für ein neues Video. In der Einführung habe ich dir schon gesagt, es geht heute um unsere Einstellung, um unsere Glaubenssätze, unsere sogenannten Blockaden. Hast du, warst du schon einmal in dieser Situation, dass du dir etwas vorgenommen hast, du möchtest etwas Neues lernen, einem neuen Hobby nachgehen und irgendwann merkst du, das ist nicht das Richtige für dich. Du kannst das noch nicht. Du müsstest dich anstrengen, um es zu erreichen. Egal, was wir an neuen probieren, am Anfang ist es für uns ungewohnt. Und dann passiert es uns oft, dass wir aus unserer inneren Einstellung heraus davon ausgehen, dass wir das nicht können. Denn wir müssen unsere Komfortzone verlassen. Wir müssen etwas machen, das nicht unseren Gewohnheiten, unserem Alltag entspricht. Und egal, ob es dabei sich nur um ein Hobby handelt oder ob du dir jetzt zum Beispiel vornimmst, dass du dich beruflich verändern möchtest, dass du etwas Neues erlernen möchtest. Wenn es heißt, du musst etwas anders machen, dann schaltet unser Gehirn sofort um und denkt sich, oh mein Gott, kann ich nicht, ähm, habe ich noch nicht gemacht, kann ich das überhaupt? Und so wird aus etwas Ungewohnten gleich diese Angst, diese Blockade, du kannst es nicht schaffen. Kannst du dich noch erinnern, als du den Führerschein gemacht hast? Vielleicht ist es bei dir ja noch nicht ganz so lange her, aber wenn ich daran denke, wie meine erste Fahrstunde war, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich in dieses Auto einsteigen und ich muss es lenken. Du setzt dich dahinter und der Fahrlehrer ist neben dir, erklärt dir, wo die Kupplung ist, wo das Gaspedal ist, wo die Bremse ist, dass du dann auch noch fünf Gänge hast, in denen du herumschalten musst, so wie du es brauchst. Und ich kann mich genau erinnern, als ich dann den Motor angestartet habe und den ersten Meter gefahren bin, habe ich mir gedacht, ja, das läuft ja ganz gut. Und dann kam der große Kreisverkehr. Und für mich war das, oh, was mache ich jetzt? Ich weiß doch nicht. Und ich bin gleich mal auf die Bremse und der Motor ist abgestorben. Hast du vielleicht auch so eine Erfahrung gemacht? Und jetzt, tausende von Kilometern später, ist alles zur Gewohnheit geworden. Jetzt denke ich gar nicht mehr darüber nach. Wann muss ich Kupplung steigen? Wann muss ich bremsen? Wann gibst du Gas? Wann schaltest du auf den ersten, auf den zweiten Gang? Bei mir wird das erst jetzt wieder bewusst, wenn mein Sohn mich fragt, ach Mama, hast du jetzt den ersten Gang? Hast du den zweiten Gang? Wo ist jetzt die Kupplung? Wo ist die Bremse? Er ist im Moment sehr interessiert am in allen. Dass man dann erst wieder so richtig nachdenkt, wo genau jetzt was ist. Ansonsten ist das für uns schon ein automatisierter Prozess. Und genauso ist es auch, wenn du etwas Neues ähm, beginnst. Wenn du anfängst, dann ist es am besten, dass du dir dein großes Ziel auf kleine Schritte herunterbrichst und einfach anbeginnst, Einfach anfängst, die ersten Schritte zu machen. Und je öfter du etwas wiederholst, je öfter du etwas immer wieder machst, umso mehr wird es zur Gewohnheit. Und dann wird diese Angst, diese Blockade in deinem Kopf auch verschwinden. Hast du schon Erfahrungen damit gemacht? Vielleicht hast du eine kurze Story dazu. Schreib's mir in die Kommentare. Ich bin irrsinnig gespannt darauf. Was ist dir, was fällt dir dazu spontan ein? Ich freue mich, wenn du mir ein Like schenkst, wenn dir dieses Video gefallen hat. Damit du das nächste Video nicht verpasst, aktiviere einfach ähm, die Glocke. Du musst vorher den Kanal abonnieren. Und dann freue ich mich schon irrsinnig auf deine, auf dein Feedback, auf deine, ja, Informationen auf deine Storys, die du so erlebt hast, mit Blockaden, mit diesem ähm, Neues zu erlernen. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Falls du Lust hast auf ein Gespräch mit mir, wegen beruflicher Veränderung, bewirb dich einfach unter meinem Link www.petralesacher.com. Ich schreibe dir auch gerne in die Kommentare. Wir schätzen uns gemeinsam hin, schauen uns unverbindlich an, ob diese Möglichkeit, die ich für mich entdeckt habe, auch was für dich ist. Und ich freue mich auf dich. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Deine Petra.